Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich begrüße Sie sehr herzlich zum Vortrag des heutigen Abends mit dem Titel Judenhass – die Pest im Mittelalter. Dies ist heute die zweite Veranstaltung in unserem Bremer Programm zum Jahr 2021, in dem in ganz Deutschland zurückgeschaut wird auf 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Zurückgeschaut, um die Gegenwart jüdischen Lebens besser bei uns zu verstehen und für die gemeinsame Zukunft daraus zu lernen. Denn der Umgang mit den Juden in der Geschichte, die Erinnerungen, die Bilder und Vorurteile wirken ja bis heute nach. Wir wollen in dieser Vortrags- und Informationsreihe zentrale Wendepunkte der Geschichte in den Blick nehmen. Am 18. Februar hat Professor Herzig die Blütezeit jüdischen Lebens im Mittelalter geschildert, eine relative Blütezeit, die aber auch schon durch tiefe Einschnitte wie die Kreuzzugspogrome unterbrochen wurde. Eine Zeit, in der sich in Schüben die Ausgrenzung und die Feindschaft gegenüber den Juden verstärkte, bis hin zu den Pogromen in den Jahren des großen Sterbens, der Pest von 1348 bis 1350. Mein Vortrag heute Abend wird vieles von dem wieder aufnehmen, was er herzlich geschildert hat, dann aber die Pestepidemie, und die Folgen für die Juden in den Mittelpunkt stellen. Diese Epidemie, die später der Schwarze Tod genannt wurde, war eine der großen und einschneidenden Katastrophen der europäischen Geschichte nur mit den großen Kriegen vergleichbar. Insgesamt kamen in wenigen Jahren wohl 25 Millionen Menschen ums Leben, rund ein Drittel der Bevölkerung Europas. Für die Juden waren diese Jahre ein dramatischer Wendepunkt, die größte Katastrophe bis zur Shoah. Bei der Entscheidung, mir als Laie diesen Vortrag zuzutrauen, haben auch die Ereignisse des letzten Jahres eine Rolle gespielt. Die Corona-Krise führte ja zu einem sprunghaften Anwachsen von Verschwörungsmythen, die sehr oft auch wieder antisemitische Klischees transportierten, die weit zurückreichen. Ich glaube... Parallelen werden sichtbar werden, auch wenn ich nicht immer ausdrücklich darauf verweise. Es geht natürlich ganz unterschiedlich, aber doch damals wie heute um die Reaktion von Gesellschaften auf Ereignisse, die alles Gewohnte plötzlich und radikal in Frage stellen und nicht kontrollierbar sind. Mein 45-minütiger Vortrag wird zunächst behandeln. Die Ursachen der Pest und ihre Ausbreitung in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Die Krankheitsverläufe, das Wissen, besser das Unwissen der Menschen damals über die Seuche. Im zweiten Teil werde ich auf die Stellung der Juden im Mittelalter eingehen und auf die Gründe für die zunehmenden Wellen von Verfolgung und Ausgrenzung. Und im dritten Teil geht es um die Pestpogrome gegen die Juden selbst. Und anschließend sehr kurz um die Auswirkungen auf die folgenden Jahrzehnte jüdischen Lebens in Deutschland. Und noch eine Vorbemerkung, wenn ich im folgenden Deutschland sage, ist das natürlich ein vorgreifender Anachronismus. Gemeint ist das deutschsprachige Gebiet des damaligen Heiligen Römischen Reiches. Dies Gebiet ist auch der Kern des Raumes, den die Juden den Namen Aschkenas gegeben hatten. Die Pest. Das Wort kommt vom lateinischen Pestis, das ganz allgemein Seuche bezeichnete. Und diese allgemeine Bedeutung hat sich auch in vielen Redewendungen bis heute gehalten. Seuchen waren schon in der Antike bekannt und verbreitet, wobei nicht immer klar ist, ob es sich um die Pest im heutigen Verständnis handelte oder doch eher um Diphtherie, um Pocken, um Typhus, und um Cholera. Die Pest im engeren Sinne wird erzeugt und übertragen durch ein Bacillus. Yersinia pestis, und zwar auf zwei Wegen, vor allem von der Hausratte über den Stich von Ratten- und Menschenflöhen auf den Menschen, deswegen auch über Kleidungsstücke übertragbar, die die Lymphgefäße anschwellen und schwarze Beulen entstehen lassen, daher der Name Beulenpest. Daneben wird der Bacillus aber auch über eine Tröpfcheninfektion übertragen und greift vor allem die Lungen an, daher der Name Lungenpest. Vor allem auf diesem Weg ist die Pest extrem hoch ansteckend. Die Krankheit verläuft sehr häufig, sehr schwer und sehr schnell tödlich. Ein bis drei Tage sind die Regeln. Nur wenige überleben die Krankheit. Die antike Überlieferung, auch die religiöse, ist voll von Berichten über Seuchen. Schon der Grieche Thucydides hat auch die Reaktionen auf diese Heimsuchung geschildert prozessionen die Suche nach Schuldigen, Todesangst, aber auch an der paradox erscheinende Vergnügungssucht, der Verfall der Sitten und die Verrohung des Alltags, die Flucht der Reichen, die Verzweiflung der Sterbenden und alle allgemeine Resignation. Bei der Seuche, die in der Zeit des Kaisers Justinian im 6. Jahrhundert den östlichen Mittelmeerraum hart traf und fast 200 Jahre lang immer wieder kam, handelte es sich mit großer Sicherheit um die Pest. Dann machte die Seuche 600 Jahre lang eine Pause, in der die Kenntnisse über sie weitgehend verloren gingen. Ab 1340 kehrte sie mit verheerender Wucht zurück. Dieses Mal hatte sie ihren Ursprung in Zentralasien, etwa in der Gegend des heutigen Turkmenistans, wo der Pest Bacillus bei wilden Nagetieren wohl immer zu Hause war. Der ausgedehnte Handel im damals stabilen Mongolenreich erschwerte die Ausbreitung, nein, erleichterte die, die Ausbreitung der Pest nach Westen über Kirgistan ans Schwarze Meer um 1346. Mongolische Truppen, die dort die Stadt Kaffa belagerten, eine Kolonie der italienischen Handelsmacht Genua, gaben die Pest wohl gezielt an die Verteidiger der Stadt weiter. Und als die Genuesen schließlich geschlagen abziehen mussten, hatten sie auf ihren Schiffen die Pest an Bord. So gelangte sie 1347 auf den Handelsrouten nach Konstantinopel, nach Kairo und nach Messina auf Sizilien. Von Sizilien folgte die Pest den Schiffs- und Handelsrouten in die norditalienischen Städte, die 1348 erreicht wurden. Als Genua in der Folge den Hafen für Schiffe sperrte, löschte ein Schiff seine Fracht heimlich in Marseille. Und prompt ging der Zug von dort die Rhone herauf, weiter durch Frankreich nach England und zur anderen Seite über das Elsass und die Schweiz nach Süddeutschland, entlang von Rhein und Donau und über Venedig nach Tirol und Österreich. In diesen Ländern wütete die Pest vor allem im Jahr 1349. Sie erreichte im nächsten Jahr auch den Norden und Osten Europas, aber hier schon deutlich abgeschwächt. Im Jahr 1350 ist sie auch für die Stadt Bremen bezeugt. Italien, vor allem die weit entwickelten Städte Norditaliens, wurden von der Pest zuerst und mit größter Wucht getroffen. Hier war die Sterblichkeit am höchsten und die Gesellschaft wurde am tiefsten getroffen. Viele zeitgenössische Berichte aus Italien schildern die Pest hier ausführlich. Und in dieser aufgewühlten Situation sind ja auch großartige Zeugnisse entstanden, Gedichte von Petrarca und vor allem der Decamerone von Giovanni Boccaccio. Sieben Frauen und drei Männer fliehen in diesem Werk vor der Pest, aus Florenz auf die Landgüter, um der Gefahr und der Trauer zu entgehen, indem sie ihre Tage mit Erholung und Gesang, aber vor allem mit dem Erzählen von ungewohnt freizügigen Liebesgeschichten verbringen. In der Einleitung schrieb Boccaccio folgendes. Die Jahre seit der segensreichen Menschwerdung des Sohnes Gottes hatten bereits die Zahl 1348 erreicht. Da brach in der herrlichen Stadt Florenz, die jeder andere in Italien an Schönheit übertrifft, die Pest aus. Sie hatte durch den Einfluss der Himmelskörper oder durch den gerechten Zorn Gottes wegen unserer lasterhaften Handlungen zur unserer Besserung über die Sterblichen verhängt, Einige Jahre zuvor im Orient angefangen. Unaufhaltsam drang sie weiter von Ort zu Ort und verbreitete sich auf jammervolle Weise auch über den okzident Weder Verstand noch eine menschliche Veranstaltung konnten gegen sie etwas ausrichten. Durch eigens dazu aufgestellte Personen ließ man die Stadt von allem Schmutz reinigen. Man verbot jedem Kranken den Eintritt, gab viele Ratschläge zur Erhaltung der Gesundheit. Man hielt demutsvolle Bußgänge, nicht bloß einmal, sondern oft und ließ noch auf andere Weise durch fromme Personen zu Gott bitten, aber umsonst. Am Anfang des genannten Jahres begann sie auf eine schauderhafte Weise ihre furchtbaren und unglaublichen Verheerungen. Und nach einer Beschreibung der Symptome fährt Boccaccio fort wieder Zitat, gegen diese Krankheit konnten weder die Einsicht des Arztes noch die Kraft irgendeines Heilmittels etwas ausrichten. Vielmehr Sei es, dass es übel gar nicht geheilt werden konnte, sei es, dass diese Unwissenheit der Ärzte nicht erkannte, woher die Krankheit rührte und somit auch nicht den richtigen Heilplan entwerfen konnte. Es kam nicht bloß nur sehr wenige davon, sondern beinahe alle starben innerhalb dreier Tage nach der Erscheinung der erwähnten Zeichen. Einige früher, andere später. Diese Pest hatte eine furchtbare Ansteckungskraft. Soweit Bucaccio. Was ich zuvor über den Pesterreger gesagt habe, wissen wir erst seit 125 Jahren. Zur Zeit des Schwarzen Todes war das Mikroskop nicht erfunden, der Erreger der Pesten noch nicht entdeckt, die Übertragungswege nicht bekannt. Weder die Ärzte, noch die Stadträte, noch die Geistlichen oder überhaupt jemand sonst konnte damals die geringste Ahnung über die tatsächlichen Ursachen der Pest haben. Die Ärzte jener Zeit standen ganz und gar in der Tradition der griechisch-römischen Medizin von Hippokrates und Galenus. Deren zentrale Erklärung für Krankheiten war die Disharmonie der vier Körpersäfte Blut, Schleim, Gelbe und Schwarze Galle, die zur Fäulnis innerer Organe führe, hervorgerufen durch schlechte, das heißt feuchte und dunstige Luft, Ausdünstungen, überstehenden Gewässern, heiße Winde. Also Luftverpestung, wie wir noch heute sagen. Die Phänomene von Übertragung und Ansteckung waren vollkommen unbekannt. Kein Wunder also, dass damals, wie auch heute, auch die Stunde der Quacksalbe und Wunderheiler schlug, die alle nur denkbaren Mittelchen, Kräuter, Geruchsstoffe, Zaubermittel und Ratschläge parat hatten. Wer denkt hier nicht an Donald Trump? um die schädlichen Lüfte, den Pesthauch eben fernzuhalten und die Fäulnis der Organe zu stoppen. Und kein Wunder, dass nichts davon die Ausbreitung der Pest behinderte. Praktische Erfahrungen führten an manchen Orten begrenzt zu sinnvollen Maßnahmen. Registrierung, Lüftung, Isolation, Flucht aus den engen Städten, Einschränkung der Mobilität, wie wir heute sagen würden. Mailand hatte mit solchen drakonischen Maßnahmen durchaus Erfolg. Die Bekämpfung der Seuche wurde aber erschwert durch den Zerfall der öffentlichen Ordnung, die Auflösung der christlich geprägten Gesellschaft und den aufkommenden Zweifel an den bewährten Traditionen und Überzeugungen. Die städtischen Organe waren nicht mehr handlungsfähig, die Toten konnten kaum noch begraben werden, weil die Kirchen und Friedhöfe überfüllt waren, Geistliche fehlten oder weigerten sich, das Sterbesakrament zu erteilen was für die Menschen damals schrecklich war, weil mit Verdammnis und der Angst vor ewigen Höllenqualen verbunden. Auch die nächsten Angehörigen verließen die Kranken oft aus Furcht vor Ansteckung. Hören wir noch einmal Boccaccio. In solchem Jammer und in solcher Betrübnis der Stadt war auch das ehrwürdige Ansehen der göttlichen und menschlichen Gesetze fast gesunken und zerstört. Denn ihre Diener und Vollstrecker waren gleich den übrigen Einwohnern alle krank oder tot oder hatten so wenig Gehilfen behalten, dass sie keine Amtshandlung mehr vornehmen konnten. Darum konnte sich jeder erlauben, was er immer wollte. Die grässlichen Auftritte hatten Männern und Frauen eine solche Hartherzigkeit eingeflößt, dass ein Bruder den anderen, der Onkel den Neffen, die Schwester den Bruder und oft die Gattin den Gatten verließ. Ja, was noch schrecklicher und beinahe unglaublich ist, Väter und Mütter besuchten und pflegten ihre Kinder nicht, als ob dieselben sie gar nichts angingen. Die Kriminalität nahm sprunghaft zu. Die Häuser der Toten wurden geplündert, oft nur um sich selbst dabei anzustecken. Und gleichzeitig suchten viele Zuflucht aus Trauer und Schrecken in übermäßigen Vergnügen, in Ausschweifungen und Alkohol. Den Überlebenden fiel ja plötzlich Reichtum und Luxus zu. Natürlich gab es auch das andere, auch in der Verwaltung, unter den Ärzten und in der Geistlichkeit. Es gab Liebe und Hilfe und Aufopferung. Aber der damals alles beherrschte Eindruck war, alles Gewohnte zerbrach. Die Menschen waren zutiefst verunsichert. Ihr Leben wurde vor allem und ständig von Angst geprägt von Angst vor einer nicht zu verstehenden und plötzlich über sie hereinbrechenden Naturgewalt, einer Panik, die sich bis zur Endzeitstimmung steigerte, davon zeugen die Dichtungen und Chroniken überall in Europa. Die ein meisten einfachen Menschen kümmerten sich in ihrer Angst vermutlich nicht groß um die Meinungen und Ratschläge der Ärzte. Sie hielten sich eher an die großen Erklärungen, die Boccaccio auch nannte, ohne aber noch Recht an sie zu glauben, der Stand der Himmelskörper, der in den verschiedensten Versionen zur Ursache erklärt wurde, und die Pest als Strafe Gottes für das sündhafte Leben der Menschen. Diese Erklärung wurde vor allen Dingen von den fundamentalistischen, volksnahen Gruppierungen der Kirche verstärkt, den Büßerbewegungen, den Dominikanern und Franziskanern. Allerdings, wie sollte Gott selbst Ursache sein für Tod und Elend. Mag der Zorn Gottes über die sündige Menschheit auch berechtigt sein? Er bedient sich als Werkzeug seines Zornes des Teufels. Und der hatte Handlanger. Es muss doch Schuldige geben. Und damit bin ich, wie Sie ahnen, ist beim zweiten Teil, bei der Lage und der Stellung der Juden. Bei der Frage, warum die Seuche. Nach der, warum die Suche nach der Ursache der Katastrophe nach den Schuldigen gerade hier bei den Juden landete. Wir erinnern in diesem Jahr an die erste urkundliche Erwähnung von Juden im spätrömischen Köln im Jahr 321 unserer Zeitrechnung. Aber Gemeinden hat es in diesem Raum sicher schon vorher gegeben, seitdem Juden nach der Zerstörung des Zweiten Tempels in Jerusalem und der Niederschlagung ihrer Aufstände nach Europa ausgewandert waren. Nach den dunklen Jahrhunderten der Völkerwanderung gab es dann vor und nach der Jahrtausendwende eine längere Blütezeit jüdischen Lebens, die mit den Namen berühmter Gemeinden in Worms, Speyer, Mainz, Köln und anderen verbunden ist. Das waren Gemeinden mit reicher Tradition, großer Gelehrsamkeit und einem wichtigen wirtschaftlichen Beitrag. Zunächst vor allem im Fern- und handelnd, eben weil sie so weit zerstreut lebten. Aber die Juden waren nicht nur Händler im Großen und Kleinen, sondern auch Ärzte, Handwerker, Müller, Schneider, Bäcker und arme Leute. Sie wohnten in der Regel zusammen, in der Nähe der Märkte und der Synagoge, aber das war noch kein erzwungenes Ghetto. Aber auch in dieser Blütezeit, bei allem normalen Zusammenleben, waren die Juden eine erkennbar eigene Gruppe, mit einer eigenen Geschichte, Tradition, Religion, eigenen Regeln, einen besonderen Status. All das bestimmte ihre Stellung in der Gesellschaft und ihr Verhältnis zu geistlichen und weltlichen Macht. Es war grundsätzlich ein Verhältnis der Unterordnung. Mit den beiden Seiten des Schutzes durch die Herrschaft und der Willkür und Verfolgung. In den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung waren ja das Judentum und das junge Christentum Konkurrenten gewesen. In diesem Kampf um die Hegemonie waren die Juden, und damit auch ihr Gott, so sahen das die Menschen damals, militärisch durch die Römer besiegt worden. Die neuen Christen waren zudem in der Lage gewesen, die fortdauernde Attraktivität des Judentums zu brechen, indem sie die Torah nicht direkt bekämpften, sondern das jetzt Alte Testament als überwunden und aufgehoben darstellten, das starre Gesetz der Juden in den Geist verwandelt, der allen zugänglich ist, auch den Heiden. Die Juden wurden kollektiv in zunehmender Schärfe nun als die Mörder Jesu, des Gottessohnes, angeklagt. Damit waren sie die Finsternis gegenüber dem Licht, das Böse schlechthin, ja, oft direkt die Söhne des Satans. Und deshalb waren die Juden in der kirchlichen Lehre grundsätzlich untergeordnet. Thomas von Aquin formulierte es kurz und klar, Zitat, dass die Kirche über jüdisches Eigentum verfügen könne, da die Juden ihre Sklaven sind. Aber es gab auch einen Gegenpol in dieser Theologie. Ausgrenzen und Bekämpfen, ja, aber vernichten solle man die Juden nicht. Sie sollen erhalten bleiben als Rest Israels, damit die Vorgeschichte des Christentums nicht vergessen würde. Es gab also eine religiöse Begründung für den Schutzstatus, den die weltliche und kirchliche Herrschaft den Juden im Mittelalter gewährte. Aber die Privilegien, die ihnen verliehen wurden, die und jederzeit wieder genommen werden konnten, hatten im Herrschaftssystem auch handfeste ökonomische Gründe. Etwa das Privileg, sich überall im Reich niederlassen und Handel treiben zu dürfen. Man brauchte ihre Kenntnisse und Verbindungen eben. Und die Juden hatten dafür zu zahlen. Der Schutz war nur die eine Seite der Unterordnung und erhielt kaum, wenn religiöse Mobilisierung und fanatisierte Frömmigkeit sich gewaltsam gegen die Juden richteten. Das war der Fall bei den Kreuzzügen 1096, 1147 und 1189, als in den jüdischen Gemeinden auf dem Weg der Kreuzfahrer ins gelobte Land geplündert und gemordet wurde, mit dem Ruf Rächet den Gekreuzigten zuerst an seinen Feinden, die sich bei euch befinden, und dann zieht in den Krieg gegen die Muslime. Viele Juden wählten damals den Freitod, um sich nicht gewaltsam taufen zu lassen. Die Kreuzfahrer aber wurden alle von ihren Schulden befreit. Seit dem 13. Jahrhundert schlug das Pendel immer stärker vom Schutz in Ausgrenzung und Verfolgung aus. Christliche Händler traten zunehmend in Konkurrenz zu den Juden. In den wachsenden Städten erstarkten die Handwerkerzünfte, die auf ihr Monopol setzten und zuerst die Juden ausschlossen. So wurden die Juden immer mehr in den Geldhandel und die Pfandleihe gedrängt, da den Christen der Zins ja offiziell verboten war. Das Vierte Laterankonzil im Jahr 1215 stellte ausdrücklich fest, die Juden sind für ihren Mord an Christus ewig zur Sklaverei verdammt. Das Konzil verbot Christen nachdrücklich das Zinsgeschäft. Es wurde als Sünde den Juden zugeordnet, als ihr schmutziges Privileg. Die Juden werden verpflichtet, sich durch ihre Kleidung als Juden zu erkennen zu geben, durch den spitzen Hut und den gelben Fleck. Christen wird der intime Verkehr mit den Juden als Sünde verboten. Zu öffentlichen Ämtern werden die Juden nicht zugelassen. Die theologisch begründete Unterordnung der Juden im Kirchenrecht, die Servitus Judeorum, also die Knechtschaft der Juden, hat ihre Entsprechung im weltlichen Recht. Kaiser Friedrich II. stellte den Juden 1236 erneut einen Schutzbrief aus, aber er zeichnete sie dabei als Servi Camere Imperialis, Knechte oder Sklaven der Kaiserlichen Kammer also nicht nur Untertan, sondern Eigentum, wie ausdrücklich formuliert wird. Zitat, ihr gehört uns mit Leib und Vermögen und wir können dieses gebrauchen und damit machen, was wir wollen und wie es uns gefällt. Zitat Ende. Für ihren Schutz aber, wie gesagt, müssen die Knechte zahlen. Der Kaiser führte eine Judensteuer ein, die bald zur Haupteinnahmequelle wurde. Er konnte sich Geld zu günstigen Konditionen leihen. Das Recht zur Erhebung der Judensteuer konnte der Kaiser verleihen oder ganz verkaufen, um sich Verbündete zu sichern oder auch Schulden der Landesherren bei den Juden erlassen. Wer einen Juden schädigte, zahlte die Strafe nicht an den Geschädigten, sondern an den Kaiser. Je mehr diese Steuerschraube angezogen wurde, umso mehr mussten die jüdischen Pfandleier sich bemühen, das Geld durch höhere Zinsen einzunehmen, was ihnen wiederum den Hass der kleinen Leute, die sich verschuldeten, eintrug. Das Geld landete am Ende bei der Herrschaft, der Zorn bei den Juden. Und so konnten der Kaiser und die Landesherren immer abwägen, schütze ich meine Juden, um die Steuerquelle zu erhalten, oder lasse ich den Mob gewähren, und habe so ein Blitzableiter für die wiederkehrenden sozialen Unruhen oder kaufe mir Verbündete? Die Juden waren immer nur Objekte in diesen Machtkämpfen und der Ausgang bedeutete für sie im besten Falle einen prekären Aufschub, denn Vorurteil, Missgrund und Gier konnten jederzeit wieder erwachen oder ließen sich wecken. Alles war ja als Sühne der Juden für den Mord an Christus legalisiert. Die religiös begründete Abneigung gegen die Juden wurde durch den wachsenden Einfluss der neuen Orden wie der Franziskaner und anderer volksnahen und fundamentalen Reformbögen gefordert. Denn sie betonten mehr als die schon recht weltliche Kirchenhierarchie das Bild des leidenden Jesus statt des Weltenherrschers. Um eine der vielen überlieferten Predigten zu zitieren, und jedes Mal, wenn ein Christ einen Juden sieht, soll er daran denken, du bist auch einer von denen, die unseren Herrn Jesus Christus gemartert haben. Und um das Leid Jesu und die Schuld der Juden durch Wiederholung des historischen Mordes ging es daher auch in den zwei zentralen Vorwürfen und Anklagen, die in diesen Jahrzehnten entstanden und die bis heute nachwirken. Der Ritualmord und der Hostienfrevel. Die Legende vom Hostienfrevel beruht auf der Transsubstantiationslehre, Nämlich, Christus ist danach in der Eucharistie nicht nur allegorisch, sondern leibhaftig, als Fleisch und Blut in Hostie und Wein anwesend. Die Juden durchbohren und durchstechen nun die Hostie, so die Anklage, um die Martha und die Kreuzigung Christi zu wiederholen. Der Ritualmordvorwurf besagte, dass Juden in jährlichem Ritual zu Pessach christliche Kinder ermorden, ihnen ihr Blut abnehmen, um sich damit zu retten. Auch dies interpretiert als teuflische Wiederholung des Mordes an Christus. Beide Anklagen führten zu schrecklichen, gewaltsamen Angriffen auf jüdische Gemeinden. Es begann 1298 in der fränkischen Stadt Röttingen. Auf das Gerücht einer Hostienschändung hin, stürzt sich eine Bande unter Führung eines Mannes mit Namen Rindfleisch auf die Juden der Stadt, ermordet und verbrennt sie. Die Bande zieht darauf von Stadt zu Stadt, steckt die jüdischen Wohnviertel in Brand und tötet eine hohe Zahl von Juden. Für das angebliche Vergehen eines Juden werden nun alle Juden des Landes verantwortlich gemacht. In den Jahren 1336 bis 1338 macht sich ein verarmter Edelmann mit Namen Armleder zum Sprecher unzufriedener Bauern unter dem Vorwurf, Vorwand eines Hostienfrevels. Die Judenschläger, wie sie sich selbst nannten, wüteten und mordeten in ganz Süddeutschland. Unter anderem der Stadtrat von Deggendorf beteiligte sich an der Mordung seiner jüdischen Gemeinde gab aber ehrlich zu Protokoll, dass es in Wahrheit wohl um die Beseitigung der jüdischen Schuldforderungen ging. Der zuständige Pfalzgraf verurteilte die Mordaktion zwar, weil die Juden ja ihm gehörten, stellte sie aber nachträglich straffrei. Kaiser und auch Päpste sprachen zwar die Juden offiziell mehrfach von den Vorwürfen wegen Ritualmord und Hostienfrevel frei, aber gegen die aus der Mitte des Volkes unterstützten und oft sozial angetriebene Pogrome wollten oder konnten sie selten den zugesagten Schutz durchsetzen. Schließlich war der Hass auf die Juden und die Auffassung ihrer Minderwertigkeit tausendfach religiös begründet worden. Besonders massenwirksam waren dabei die Darstellung der bis heute sprichwörtlichen Judensaum, auch in Kirchen. Juden in Umarmung und obszönen Haltung mit einem Schwein. Eine besonders heimtückische Verleumdung, weil für die Juden bekanntlich das Schwein unrein ist. Erst kürzlich ist bei Ausgrabung bei bruchhausen südlich von Bremen ein Siegel gefunden worden, vermutlich aus dem ausgehenden 14. Jahrhundert, einem Pfandleiher Jakob aus Bremen gehörend, das einen Juden mit dem Gesicht am After und dem Kot eines Schweines zeigt. Die genaue Erklärung wird noch diskutiert, mit Sicherheit aber spiegelt das Siegel die bösartige Diskriminierung der Juden damals wieder. Ich habe jetzt über den religiös begründeten Judenhass gesprochen, über ihre grundsätzlich untergeordnete Stellung, auch über Konkurrenz und menschliche Habgier. Zu Recht ist aber auch auf andere Faktoren hingewiesen worden, die zu der Explosion von Gewalt in den kommenden Pestpogromen beigetragen haben werden. Lang andauernde Kriege, Hungersnöte, nach einigen Jahren extrem schlechten Wetters soziale Unruhen und insgesamt eine wachsende Endzeitstimmung, Verunsicherung, Radikalisierung und Gewaltbereitschaft. Diese Kollektiverregung suchte sich auch einen religiösen Ausdruck in den Flagellanten- und Geißlerbewegungen. Sie konnten in den Jahrzehnten vor der Pest, vor allem in Süddeutschland, große Menschenmengen versammeln, und zogen dann in Selbstkasteiung buchstäblich bis aufs Blut von Ort zu Ort, Bußte durch Nachahmung der Leiden Christi am Kreuz, mit großer spiritueller Überzeugungskraft. Die Geisler selbst wurden wohl selten zu Initiatoren von Judenpogromen, aber sie steigerten doch emotional religiöse Erregung, die dann eben zu oft ihr Ventil in Übergriffen auf den naheliegenden Mörder Christi suchten und fanden. Nach den ersten Nachrichten über die Pest wuchs die Überzeugung, das Ende der Welt, der Endkampf stünden bevor. Die Plage kündige die Ankunft des Antichrist an, dem dann das goldene Zeitalter folgen werde. Wir können also sehen, die, Post, die Pestpogrome der Jahre 1348 bis 1350, zu denen wir jetzt im dritten Teil kommen, hatten eine lange Vorgeschichte. Der Boden war bereitet, es fehlte nur noch ein zündender Funke, als die Pest die Menschen in Angst und Schrecken versetzte. Der Schuldige für die nicht erklärbare Katastrophe war schon ausgemacht und bezeichnet. Der Funken entzündete 1348 in Frankreich den Brand. Ein jüdischer Arzt gestand dort unter Folter. Ein spanischer Jude habe Beutelchen mit Gift an Juden in ganz Europa geschickt, mit dem Auftrag, überall damit die Brunnen zu vergiften. Es folgten weitere Geständnisse, die sich als angebliche Tatsachen so schnell wie die Nachrichten von der Pest verbreiteten. Die Mehr von der Brunnenvergiftung passte ja auch einigermaßen zu den Theorien der Ärzte. Stehende Wässer wie Brunnen verdarben die Luft, die Fäulnis verbreitete sich und durch Einatmen starben die Menschen. Die Qualität des Wassers schien leicht manipulierbar. Mir ist ganz wichtig festzuhalten, die Pestpogrome waren keine Folge der, der Heimsuchung einer Stadt durch die Pest, sondern sie ging ihr fast immer voraus. Die Nachrichten von der Pest und die Gerüchte über die Juden verbreiteten sich in der Regel viel schneller als die Pest selbst. Sie versetzten die Menschen in Angst und Erregung und so wurden die Maßnahmen als Vorsorge begründet, um die Verbreitung der Pest zu verhindern. Man sei durch die Ereignisse in anderen Städten gewarnt, hieß es, und müsse daher die Ursache des Unheils beseitigen, die Juden. Das waren die verheerenden Folgen der Nachrichten aus Frankreich. Es begann in der Schweiz und am oberen Rhein und leider sprechen wir jetzt über das deutsche Sprachgebiet. Aus Basel berichtete ein zeitgenössischer Chronist, ich zitiere, Es kam das schlimme Gerücht auf, dass die Juden die Christenheit mit Gift auslöschen wollten, das sie heimlich über das Meer hierher gebracht hätten. Sie hätten lange darüber nachgedacht, wie sie die Christen beseitigen könnten, nämlich durch Verminderung ihrer Zahl, sodass sie zu besiegen wären. Man fand im Wasser und in den Brunnen tatsächlich viele Säcklein, die Gift enthielten. Und die Folge, weiter Zitat, Der Pöbel war durch die Juden so ergrimmt, dass er den Rat zwang, die Juden zu verbrennen und 200 jahrelang keinem von ihnen mehr Wohnrecht einzuräumen. So wurden sie nach dem Weihnachtsfest 1348 in einem kleinen Holzhaus zusammengetrieben und jämmerlich in Rauch aufgelöst. Der Flammentod galt schon seit den Kreuzzügen als der jüdische Tod. Am 4. Januar 1349 setzten die Konstanze die Juden in zwei Häusern gefangen. Im März wurden sie in einem Holzhaus bischt zur Asche verbrannt. Dem Hass der Täter stand die Haltung der Opfer entgegen, die singend, betend und weinend in den Tod gingen. Ein Jude, der sich hatte taufen lassen, zündete sich später aus Reue mit seinen Kindern in seinem Haus selbst an. Der Kaiser sprach die Stadt danach von aller Schuld frei. Dramatisch waren die Ereignisse in Straßburg. Aufrührerische Handwerker setzten den Patrizierrat der Stadt unter dem Vorwurf der Judenbegünstigung ab. Die neuen Machthaber trieben die Juden unter dem Jubel der Menge durch die Stadt, plünderten sie aus und verbrannten sie. Die Hälfte der jüdischen Bevölkerung kam an diesem Tage um. Hören wir den Straßburger Chronisten Klose näher. Da man zählte 13.49 Jahre, da wurden die Juden zu Straßburg verbrannt in ihrem Kirchhof auf einem hölzernen Gerüst an St. Valentinstag. Sie wurden auch desselben Jahres verbrannt in allen Städten an dem Rheine, gleich viel, ob es freie Städte oder Reichsstädte oder andere Herrenstädte waren. Das geschah darum, man ziehe sie, sie hätten Brunnen und andere Wasser verunreinigt mit Gift. In etlichen Städten verbrannte man sie nach ordentlichem Urteil. In etlichen steckten sie selbst mit Feuer die Häuser an, da sie innen waren und verbrannten sich selbst. Und über Straßburg schreibt er, Was man den Juden schuldig war, das war alles erledigt und wurden alle Schuldfänder und Schuldbriefe, die sie hatten, zurückgegeben. Das bare Geld, das sie hatten, nahm der Rat und teilte es unter die Handwerker nach ihrer Zahl. Das war auch das Gift, das die Juden tötete. Und so ging es in den ersten Monaten des Jahres 1349 in Deutschland weiter. In Speyer verbrannten sich die Juden in ihren eigenen Häusern, um der Zwangstaufe zu entgehen. Ihre Leichen steckte man in leere Fässer und rollte sie in den Rhein, damit die Leichen nicht die Luft verpesteten. Das Volk wurde gehindert, den Besitz der Juden zu plündern. Das übernahm vielmehr der Rat selbst. Der König überließ der Stadt den Besitz. Der Bischof bekam seine Schulden erlassen. In Worms verbrannten sich 400 Juden in ihren Häusern, um der Taufe zu entgehen. So ging es auch in Mainz nach ersten Versuchen der Verteidigung, ebenso in Frankfurt am Main. Und so erging es den meisten jüdischen Gemeinden im Elsass, in Schwaben, in Bayern, Franken. Ab Mitte des Jahres 1349 weiteten sich die Pogrome auf Hessen aus, auf das Rheinland mit Köln, auf Mitteldeutschland mit Erfurt und Dresden, auf Schlesien, Norddeutschland mit Lübeck und Wismar. In Bremen ist, wie erwähnt, die Pest für den Juni 1350 bezeugt. Dass die sicherlich nur kleine jüdische Gemeinde in Bremen von den Verfolgungen ganz verschont geblieben wäre, ist sehr unwahrscheinlich. Es ist jedoch nichts darüber bezeugt. Aber in dem zum Erzstift Bremen gehörenden Ort Wildeshausen kam es zu einer Vertreibung der Juden. Der zuständige Vogt strich alle Schulden bei den Juden und teilte ihr Hab und Gut zwischen der örtlichen Herrschaft und sich selbst auf. Der Bremer... Erzbischof gab dazu seinen Segen. Das Verhalten der Obrigkeit gegenüber dem Pogrom war widersprüchlich. Verhindert hat sie am Ende nur sehr wenig. Papst Clemens VI. verbot in einer päpstlichen Bulle Juden auszuplündern, sie gewaltsam zu bekehren oder ohne Verfahren zu töten und sprach den Juden von dem Vorwurf der Bodenvergiftung ausdrücklich frei mit dem Argument, sie würden ja ebenso unter der Pest leiden wie die Christen. Aber diese Haltung des hohen Klerus konnte wenig ausrichten gegen den Volksglauben und gegen die religiösen Graswurzelbewegungen jener Jahre, die radikaler waren und mehr mit der sozialen Gärung im einfachen Volk verbunden. Die sozialen Gegensätze waren ja immer auch Schubkraft für die Ausschreitung, schon allein aus dem Grund, dass mit dem Mord an den Juden auch Schuldenerlass und Plünderung in Aussicht standen. Der oberste Schutzherr, der Kaiser, agierte mal so, mal so, je nachdem, wie er sein Vorteil jeweils in den komplizierten Machtkämpfen mit den weltlichen und kirchlichen Landesfürsten und den Stadtherren sah. Um Verbündete zu schaffen oder zu halten, kamen dann die Verantwortlichen für die Pogrome auch straffrei davon. In Frankfurt am Main hatte Karl IV. die Erhebung der Judensteuer an die Stadt verkauft. Im Vertrag darüber wurde er auch gleich mitgeregelt was denn mit dem Besitz der Juden zu geschehen habe, falls, Zitat, die Juden daselbst nächstens erschlagen würden. Die Juden waren zwar von hohem Nutzen für die Wirtschaft und das Steueraufkommen des Reiches, wurden insofern jedenfalls auch ordentlich behandelt und respektiert, aber sie waren eben doch nur Eigentum, mit dem man je nach Lage und Kalkül so oder so umgehen konnte. Die lokalen Machthaber versuchten in einigen Fällen zunächst dem Pogrom entgegenzutreten und Juden zu schützen, aber ihre durchaus sachlich angemessenen Argumente blieben gegenüber der Massenhysterie und dem religiösen Furor des Volkswillens eher wirkungslos und sie beugten sich in der Regel, um selbst zu überleben. Nur Albrecht von Österreich schützte seine Juden wirklich. So kam es in Wien in diesen Jahren zu keinen Pogrom. Auch nicht in Prag. Das gilt auch für den König von Polen. Ich habe jetzt mehrfach aus zeitgenössischen Chroniken aus Deutschland zitiert. Es gibt in, in ihnen sehr viele Zeugnisse über die Pogrome. Der Ton der Chronisten ist dabei kalt und ohne Empathie. So schließt Heinrich von Diesenhofen sein Kapitel über die Verbrennung der Juden an verschiedenen Orten mit den Sätzen, Zitat, so verbrannten bis zum Ende des Jahres 1349 alle Juden, bereit von Gott verflucht zu werden. Ich würde ja glauben, das Ende der Hebräer sei gekommen, indem die Prophezeiung von Elias und Henoch eintraf. Doch ist dies unmöglich, da es notwendig ist, dass einige am Leben bleiben, damit sich die Schrift erfülle, dass die Reihe der Söhne sich zu den Vätern und die Väter sich zu den Söhnen bekehre. Wo sie aber verschont wurden, ist mir nicht bekannt. Ich vermute, das Volk und der Samen Abrahams eher jenseits des Meeres als hierzulande weiterleben. Und deshalb schließe ich das Kapitel über die Juden. Zitat Ende. Der Domherr zu Konstanz erklärte Deutschland für Juden rein. Die genaue Zahl der jüdischen Opfer der Pestpogrome lässt sich nicht ermitteln. Ob 90 oder mehr bis zu 300 der damaligen Gemeinden in diesen drei Jahren und in den folgenden kleineren Pestwellen vollständig ausgelöscht wurden, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Mit den Gemeinden wurden ja auch die jüdischen Wohnviertel und Synagogen zerstört, ihre kulturelle Tradition und ihr Gedächtnis. In jedem Falle waren die Pestpogrome ein tiefer, und katastrophaler Einschnitt mit weitreichenden und andauernden Konsequenzen. Sie markieren das endgültige Ende der Blütezeit jüdischen Lebens in Deutschland im Mittelalter. Abschließend noch einige wenige Sätze über die Jahrzehnte nach den Pestprogromen. Es kam zunächst zu dem paradoxen Phänomen, dass viele Städte die wenigen überlebenden Juden buchstäblich anwarben, umwarben weil sie für die Ökonomie der Städte dringend gebraucht wurden. Zu einer vollständigen Vertreibung kam es in Deutschland, anders als in England, Frankreich und später auch Spanien und Portugal, nicht. Das war die Folge der politischen Zersplitterung im Reich. Aber ab jetzt erhielten die Juden kein allgemeines Aufenthaltsrecht mehr, sondern nur noch Wohn- und Handelsrechte auf Zeit. Sie waren nur noch geduldet, immer auf dem Sprung vollständig von den Ra Launen der jeweiligen Machthaber abhängig. Je ärmer die jüdischen Gemeinden in den folgenden Jahr 100 Jahren dadurch wurden, desto uninteressanter wurden sie für die Machthaber, desto weniger wurden sie geschützt, desto leichter fiel die Vertreibung, manchmal mehrfach aus Städten wie in Mainz. Am Ende des Mittelalters werden die Juden in Deutschland wirklich zu den umherirrenden Menschen, wie es ein Edikt sagte, Zitat, sie haben kein Land oder eigene Städte in der ganzen Christenheit, wo sie bleiben, die sie besuchen und wo sie wohnen könnten. Im Ergebnis dieser Entwicklung nach dem Pestbogom verlagerten viele Juden im 15. Jahrhundert ihr Leben in Orte vor den Städten, zum Beispiel Fürth vor Nürnberg und auf das flache Land. Und sie wanderten in einem ständigen Strom nach Osten aus, vor allem in das gastlichere Klima im Königreich Polen-Litauen. Hier entstehen nun neue Zentren des aschkenasischen Judentums. Aber das ist ein neues Kapitel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.